Leute, heute haben wir was ganz besonderes und zwar Battle Pack 2. Ja, wir werden das ganze Set heute öffnen. War the Giant heißt das Ganze und es ist ziemlich, ziemlich alt. Um genau zu sein es ist von 2013 und dementsprechend ist es auch ziemlich teuer, denn dieses gute Stück hat einfach 250 Euro gekostet, was sogar noch recht günstig ist. Es gibt eigentlich kaum noch welche für diesen Preis eben auf dem Markt. Also ziemlich geil, dass man dieses ganze Set bekommen hat, eben so günstig. Und warum holt man sich das ganze Set? Naja, hier sind eigentlich Karten drin, womit man sehr gut ein Deck bauen kann. Erinnert zwar eher an Gold, aber man hat ein spielbares Deck. Also die Karten harmonieren da drin, eben, dass man eben ein Deck bauen kann. Ich weiß nicht, wofür man vielleicht ein Deck bauen könnte. Vielleicht zum Spielen... Mit irgendjemandem? Aber egal, denn wir wollen heute das Set einfach öffnen und das Ganze eben ganz in Ruhe. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt einfach die Perspektive. So, hier sieht das Ganze einmal vollständig. Ihr seht, ist wirklich sehr cool. Ziemlich alt, ich freue mich. Ist englische Edition und First, was auch immer sehr nice ist. First ist immer sehr gut. Und ihr seht, hier gibt es 36 Packs drin und eben 5 Karten pro Pack. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze auf... Hoi, Wir haben schon mal das Battle Pack 1 geöffnet, aber dass er im Rush-Durchlauf. Und da das Set halt wirklich auch ähm, selten ist, da hatte ich gedacht, machen wir das Ganze eben langsam auf. Boah, die, die haben noch dieses Eindrücken. Oh, das ist cool. Und man dann kann es das hier so eindrücken. Und dann kann man halt eben ganz einfach so machen. Und dann ist es halt offen. Und jetzt war es das. 250 Euro zerstört. Ja, ich hoffe auch, dass wir dann wirklich jetzt hier sowas wie Topf der Gier oder so ziehen. Weil, ja, das ist natürlich dann... Richtung Gold. Oh, das sieht, schon, das sieht schon sehr hübsch aus. Wir haben verschiedene, ne? Oh, wir haben verschiedene. Das wusste ich gar nicht. Oh, ist es immer gleiches Muster? Tatsächlich. Immer Ra, Slifer, Obelisk. Das ist aber ironisch, weil hier auf dem Bild ist ja Ra, Obelisk, Slifer. Aber, ähm, ja, machen wir. Wir nehmen natürlich wie immer erst eine Seite. So. Oh, so viele Packs, ne? Also es ist immer wieder schön. Oh, okay, warte. Wir müssen, wir müssen, wir müssen es tun. Oh, oh, oh, oh, schön alte Karten <lacht> Ja, das darf nicht fehlen Und, uh, wir fangen gleich an mit Sündenburg. Sehr nice äh, Wie gesagt, wir wollen hier draus Auch sehr gut, uh, genau Und wir haben hier, ähm, ja Die Rarität Musik-Rare Ähm, sieht hier sogar ein bisschen anders aus, ne So kästchen gar nicht sternmäßig äh, Ist ganz nett Also ich mag, oh, buh, das Mond ist auch sehr gut Ich bin gespannt, ob wir am Ende wirklich ein Vollständiges Deck hier drin haben werden also an Zaubergarten mangelt es schon mal nicht. Weil wir haben hier wirklich äh, gute Zaubergarten. Oh, das ist auch ein sehr guter. Resonator auch immer sehr gut, weil er kann nicht durch Kampf zerstört werden. Ähm, so, ich würde ich satiere das mal schon gleich direkt. Nach ähm, Karten, die man eventuell für ein Deck packen kann. Und eben nicht. Und dann kann man die Auswahl doch besser sehen. Weil es sind natürlich die besten Karten, die auch eben theoretisch Spiel sind. Ein Held ist ja auch drin. Interessant. Oga, Frostsaurier. 2-6, Tribut. Ich meine, das lässt sich sehen. Und äh, Axt. Kann man machen. Also wirklich, ne? Sechste Wut. Als er rauskam, so... Oh mein Gott, so viel ATK. Es hat nicht trotzdem niemand gespielt. Aber ähm, er kam raus und ja, hatte viele ATK. Uh! Oh, Charity! Oh, ja! Oh, ja. Ja. Ne? Einer der besten Karten überhaupt. Ähm, wenn nicht sogar fast besser. Ähm, klar, ne? Topf der Gear ist natürlich gut. Plus eins. Aber hier ist einfach so der Fall... Ja, äh, Draw 2, Discard 2. Ähm, klar, wenn du Friedhofseffekte hast, triggern die alle mega, mega gut. Also richtig gut. Oh, uh, verbotene Lanze. Also ich weiß, dass hier halt viele Karten drin sind, wie eben top der gier aber auch ähm, ja, Magie des Glaubens oder so. Also ich kenne hier einige Karten, aber nicht alle. Ähm, dementsprechend kann man auch super gut. Nas und sehr viel. Uh, tollkönig Gear. Ziehen ist auch nie verkehrt. Und Spirit ist auch gar nicht so schlecht. Ja, und falls jemand sich fragt, was ist das überhaupt? Ein Pack? Wo kann man das kaufen? Ähm, naja, das war mal ein Set, was angedacht war für Turniere. Und zwar, ähm, oh, ähm, jeder kennt vielleicht noch ähm, sneak Peek formate Also ihr kauft einfach eben ein paar Booster und baut euch daraus ein Deck. Ne? Das ist halt sneak -Peak. Und ähm, das ist immer bei neuen Sets so. Aber natürlich bei neuen Sets so, dass eben das Support rauskommt. Vielleicht wenn neue Archetype rauskommt, ist da fast alles drin. Aber generell ist es eher so, dass die Karten halt nicht miteinander harmonieren. Oh, das ist auch ganz gut. Hat auch mal in der Meta-Play gesehen. Ähm, ja, und dementsprechend dacht, hat sich Konami gedacht, ähm, wir bringen einfach mal... Ähm, ein... Uh, ja beam, äh, wir bringen einfach mal ein Set raus, womit man eben ein Deck bauen kann. Wo man eben sagt, ey, hier, du kriegst jetzt 5 Booster oder von mir ist auch 20 Booster oder halt irgendeine Anzahl. Ich weiß gar nicht mehr, welche es war. Ähm, und dann dementsprechend ähm, die Anzahl äh, von den Boostern musst du dir halt ein Deck bauen. Und ähm, ja, und dieses Deck musst du dann spielen. Und dann wurden halt Turniere stattgefunden. Äh, eben genau damit. Das Besondere dabei ist halt eben, dass hier eben die Karten funktionieren. Ich meine, wir sehen hier ja schon ähm, es erinnert sehr an Go zum Teil. Man hat hier ähm, sehr gute, oh, Call by the Grey, auch eine gute Karte. Man hat hier sehr gute Karten, wie die äh, Verbindungskarten. Ähm, sehr gut. Man hat natürlich auch noch, ähm, wieder gesagt, Top der Gear und so. Man konnte auch eben so auch die alten Karten wieder spielen, was natürlich sehr geil ist ähm, und einfach sehr, sehr gut ist. Und, <lacht> oh no, Shizu auf eine andere Art und Weise. <lacht> äh, oh, The Jammer in Mosaik, oh, und Durchbruchfähigkeit, nice. Also, wir ziehen bisher sehr, sehr gut. Es fehlt ja noch Topf der Gier. Cyberdrag gebaut. ziehen. haben wir natürlich auch sehr stark. Auf jeden Fall. uh. Was war das? Das ist ein Monster. Ah, okay. Ist wie magischer Zylinder. In schlechter. Und äh, Dimensionsgefängnis in Schlechter. Äh, ja, kann man natürlich machen. Oh, auch. Und Windsturm. Der Windsturm, auch eine Karte. Das ist immer, wenn Yu-Gi-Oh langsam anfängt. Sei es bei Speed Duel, sei es bei Duel Links oder so. Extrem starke Karte, ne? Und da merkt man, ja, okay, ähm, The Power Creep ist uh, real. Time Machine. <lacht> Reverse Trap. Früher, als ich keiner von Yu-Gi-Oh hatte, mein Bruder Yu-Gi-Oh gespielt habe. Dachte ich, wir haben die mit groll, groll genannt, die Karte, weil die halt so macht, ne? Ähm, groll, -Groll und ähm, wir dachten, <lacht> jeglichen Kampfschaden, den wir erhalten, kriegt stattdessen der Gegner. Also quasi magischer Zylinder für Perma des Zuges. Ähm, ja, funktioniert überhaupt nicht so, aber ja, wir waren klein und naiv und wussten nicht, was Effekte genau bedeuten. Ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Äh, also, es ist schon ewig hier. Uh, 2000er Beatstick, ist auch nicht schlecht. Mirror Wall, auch echt guten Half-Counter. Kann man auch nochmal Seite legen. Ähm, ja, das coole ist halt wirklich hier, also per se, also wenn ich das gerade so sehe, schleiben. <lacht> okay, der Marek. <lacht> da sieht man natürlich, ähm, dass nicht alle Karten ultra stark sind. Ne? Natürlich. Topfdeck hier, ja. Topf let's go! Den wollten wir doch haben. Und Schwert, Schwerter kann auch nicht schlecht sein. Übrigens verborgene Schwerter. Eine Karte, die in Kaschire Format jetzt. Er gar nicht so verkehrt ist als Zeit der Karte. Also kann man definitiv spielen. Ja, Tour was on the Underworld, nicht Tour Guide. Was ist das denn? noch Mecker. Ach, so die und... Ja, ja, ja. So, wir haben gleich die Hälfte schon durch. Aber haben auch schon eine Menge geschafft. Ich muss was wirklich sagen, es ist so schön. Und ist auch immer gut. Das kann... Oh, Lili! Let's go! Das ist natürlich krass, ne? Infektionslilly. ATK war damals ja auch äh, noch was sehr krasses. Also, ein großes Monster loszuwerden, war gar nicht so leicht. Oh, 3000, apropos, viel äh, Lebensmittel. Oh, 2300, apropos. Ähm, und dementsprechend war Infektionslilly. <lacht> oh, ich habe, ich habe die Schesokarten holographisch. Ähm, ja. <lacht> ähm, und dementsprechend, äh, was wollte ich sagen? Äh, genau. Ist für damals natürlich ziemlich krass gewesen, ne? Weil, äh, so HTK. äh, da kommen wir halt drauf. Klar, ein paar Lebenspunkte zahlen, ist auch... Ein oh, Fade! Oh, sehr gut. Fade. Also das Go deck äh... Uh, kann man eventuell. Das Go-Deck formt langsam seinen Weg. Was fehlt jetzt eigentlich noch? Äh, theoretisch... Äh, wir haben von den Zauberkannen, glaubt, noch Wiedergeburt offen. Ja. Äh, und Topf der Gegensätzlichkeit ist, glaube ich, auch hier dran. Oh, Space Gate. Da weiß ich noch. Damit habe ich äh, eine Sneak gespielt. Also, jetzt nicht mit diesem Pack, äh, sondern halt eben. Ja, Mann. Wir ziehen einfach alle. Kat Auch eine natürlich gute Karte. Plus 1, ähm, Also, für damals, ne? Ist halt in einem oder anderen äh, Stun Deck. Beziehungsweise Burn Deck wurde die Karte gespielt. Ähm, sehr interessant. Todeswache. Auch natürlich eine gute Karte. Called nochmal. Wind. Also, Half Shot. Auch interessant. Also, wir haben, glaube ich. Wir haben alles. Es gibt noch einen guten Fallen-Zoo. So, ja, fallen Fallenmonster sind halt bei so einem so Format, ne, also wie diesem hier, im Sinne von, ähm, dass man eben äh, sich ein Deck baut, auch nie verkehrt. Trade, ja, hilft zwar am Bricken, aber jetzt einen Zug später. Dementsprechend äh, weiß ich nicht, ob das gut ist. Legen wir mal trotzdem raus hier. So, wir haben halt, oh, Großschildwache. Auch immer sehr gut, weil viel Verteidigung. Uh, Dark Glonserator. Oh ja, Wo er, in dem Set, in dem er rauskam. Traumset. Äh, Phantom Darkness, ne? Phantom Darkness. War auch ein anderer Switch. Also, das war wirklich... Oh, Reasoning ist hier drin. Ah, das wusste ich gar nicht. Reasoning ist hier drin. Auch keine Karten. Scherben der Gier auch gut. Morph und Entkräftungsschild. Krass. Entkräftungsschild. Ja, ist auch ironisch, ne? Äh, eigentlich macht die ja minus eins. Da gibt ja ein paar Lebenspunkte, ne? Da merken die Leute dann erst, ja, also Ressourcen... Also Lebenspunkte sind wirklich nur Ressourcen. Was sind hier für dicke Monster drin mit äh, viel ATK, aber ja. Ich weiß, der konnte, glaube ich, noch was, ne? Oder? Äh. Ja. kann du vom Friedhof banishen. Mit Todeswache den. Oh ja, richtig. Äh, so ein so ein Stun-Angriffsdeck bauen. <lacht> Ey, hier sind Karten drin. Das ist crazy wie alt. Ich meine, klar, ne? 2013, aber. Full Force Strike und Achse Verzweiflung! Achse -Verzweiflung 1000 Verzweiflung, ATK. Das ist auch so eine Karte die halt äh, immer wieder kommt, also Equip Spells allgemein, äh, kommen halt immer, wenn man halt ein Format baut, wo man was neu empfängt. <lacht> Warum? <lacht> sind hier die anderen drin? Äh, sind hier die anderen drin? Ich weiß es nicht. Äh, kann man den... Also da müsste ich mal gucken, wie viel Wasser wir alle gezogen haben und was die alle können. Aber ich glaube, das ist äh, ziemlich nutzlos <lacht> an erster Stelle. Oh! Exodius, da muss man mal gucken. Ich weiß gar nicht, was hier noch drin ist. Angel, Flame Tiger und Half on Nothing. Äh, Doing your opponent's Battle Phase, your opponent's Shoes. Das ist auch so. Angst anjagendes Gebrill für Abend. Ne? Ähm, entweder die Halbion der ATK oder äh, Ende der Battle Phase. Also der Gegner wird wahrscheinlich. Oh, uh, hier sind Mecher verdummt drin. Wird wahrscheinlich eben natürlich. Äh, oh, super -Karte. Auch für stun -Decks. Oh! Okay, das ist super. Und zwei Monster und Axt. Ey, das ist tip-top. Das sind die Karten, die man braucht. Ihr seht, äh, man kann natürlich auch hier äh, besser und schlechter ziehen. Also, wenn man jetzt hier sagt, so. Äh, oh, ein Kräftungsschild. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir machen jetzt. Wir haben jetzt hier fünf Packs. So, diese fünf. Dann haben wir noch zwei über. Äh, die, was haben wir hier eigentlich noch? Oh, haben wir eine Karte zu sehr gelegt. So, also, diese fünf Packs. Und daraus müssen wir jetzt ein Deck bauen. Stellen wir einfach mal vor. Das wäre jetzt so. Turn turnier -Szenario. Dann haben wir hier äh, Exodius bringt nicht so viel. Das ist sogar echt gut. Okay, oh. Nightmare ist auch gut. Guck mal, jetzt haben wir zwei Karten für unser Deck, sozusagen, ne? Zwei Karten für unser Deck. Ich glaube, man hat mehr als fünf bekommen, weil das sind ja nur fünf Karten. Dann wäre das Deck aus 20. Also ich weiß, dass das Deck, glaube ich, wirklich nur aus 20 Karten bestehen sollte. Auch gut. Viel ATK. Tribut, müsste man sich überlegen. Ähm... Warte. Can attack all. Äh. Okay, ich kann jeden angreifen, das ist eigentlich auch ganz nett. Und Lanze. So, guck mal, jetzt hätten wir schon hier äh, solche. Und die harmonieren halt auf irgendeine Art und Weise zusammen. Ne? Also klar, ne? Aufhalten, Protection, viel ATK, kann alles zerstören, falls er irgendwie Sündenbock hat. Und äh, ja, Lanze äh, hilft halt auch eben, um Protection zu haben. Oder eben natürlich äh, um die Gegner. So, also, der auch gut, der auch gut, auch gut und oh, ultra gut. So. Weiter geht's. Und dann kommen wir hier zum nächsten. Dimensionsgate ist nicht so gut. Oh, noch ein davon. Äh, weiß ich auch nicht. Drillroid kann man auch benutzen. Ich glaube, ich nicht. So. Ähm, ich glaube, man hat 20 bekommen oder so. Ich weiß halt wirklich nicht, wie viel man von diesem Set bekommen hat. Baumfrosch! Auch super gut. Beastie, Creed, ATK und Rico. So, und jetzt hätten wir schon mal so ein Deck. Äh, ja, was halt äh, so richtig schönes beatdown deck ist. Wir haben 3, 6, 9, 12, 15, äh, 15, 17 Karten. Ja, dann müssen wir jetzt noch drei reinpacken. Dann drei, die halt nicht so gut sind von mir aus. Aber ähm, lässt sich halt sehen, ne? Weil ähm, ist halt so ein typisches Beatdown mit ein paar Tributmonstern und so. Kann man machen. Aber wir legen das jetzt mal raus. Äh, für uns hier Scherbe, Baum, Drill. Äh, ja, der Assassin ist natürlich super gut. Lanz ist auch super gut. Äh, brauche ich drüber reden. Fallmonster und. Ja, es ist schon gut. Also sind wirklich gute Karten. So, wir haben noch zwei Stück. Äh, wir haben noch keine Götterkarte gezogen. Wer natürlich. Nice, wenn wir die ziehen würden. Oh, Dandelion ist hier drin. Ja, Dandelion. Eh, perfekt. Schimmerdrache. Perfekt. Nehmen wir sofort. Spirit, auch nicht nett. Äh, auch nicht schlecht. Okay. Ja, okay. Also für, für Deckbau waren die Karten jetzt ultra gut gerade. Äh, weil Dandelion, natürlich, ne? Drei Angriffe einfach blockt. Ähm, aber Kloning, noch ein Goblin, Super Tyranno, Scherbe und da. Ja. Leider keine Götterkarte gezogen. Äh, leider nicht. Aber. Äh, was wir hier machen können ist, ich können mal eben durchgehen, hier, der, guck mal, das ist, ähm, also ich, wenn ich jetzt Deck bauen würde, ich habe jetzt vielleicht ein paar übersehen, weil ich nicht alle gelesen habe, ähm, die auch sehr gut spielbar sind, aber generell äh, die Hälfte ist einfach easy spielbar äh, für ein Deck halt, weil wenn man sich mal so anguckt halt, äh, ja, ne, äh, Draw Power ist immer gut, ATK ist sehr gut, Equip äh, kann auch gut sein, Protection, Protection for Attack, äh, Monster zum Tribunen unter anderem oder halt eben einfach zum Deffen, Ne? Äh, Lanze, wie gesagt, brauche ich zu reden, ja, das ist ja natürlich sehr Go, Baumfrosch, kommt immer wieder, ATK, ATK, Protection, ATK, richtig starke Monster, ne, ähm, ja, da müssen wir nochmal lesen, äh, glaube, ist schwer, ja, das natürlich, weiß ich nicht, ne, also, du, du kannst ihn halt setzen, zerstört also, ja, ist so ein bisschen zum Randtasten, ne, Scherbe halt zum Ziehen, ist eigentlich mal cool, äh, natürlich ultra strong in so einem Format, weil, selbst wenn er mit 1,9er angreift, ist dir halt egal, ne, dann haben wir halt Called, Reviving ist natürlich gut, Reborn ist natürlich gut, Angriff äh, auch sehr gut, äh, Fade natürlich Zauberkarten recyceln, wie zum Beispiel äh, Wiedergeburt, äh, super gute Karte, äh, Infektions für Lily, tipptopp, ne, für ATK, Topf, äh, Gebra, wenn wir nicht drüber reden, super strong Karte, äh, Called by, Erdbeben, äh, Tölkühne und nochmal, ja, Charity ist natürlich sehr, sehr gut, ähm, ja, was muss ich eigentlich sagen? Generell, ich glaube, ich finde Battle Pack 2 cooler, weil insgesamt, ähm, halt äh, hier äh, ich sag mal das noch ein bisschen besser harmoniert äh, noch ein bisschen besser harmoniert sozusagen ähm, aber mir fehlt ja Überläufer und so drin das wäre natürlich noch sehr cool oder schwerer Sturm oder so ähm, das wäre cool äh, ich weiß gar nicht schwerer Sturm ist glaube ich nicht in diesem Set äh, dementsprechend äh, ja äh, ist natürlich schade so wir legen hier natürlich raus Infektionsfee Lilly äh, so und wo ist Charity kommen das muss das muss zum Ende dass wir hier das Bild haben ja sehr cool. Hier in diesem Dark-Gold-Rare-Effekt äh, äh, ist auch sehr, sehr hübsch. So, hier sind die drei Karten. Ja, Leute, äh, ich denke, ich habe äh, genug Karten, Stapel, wo man ein Deck draußen bauen kann. Wie gesagt, wer weiß wofür. Vielleicht fällt es euch ein, könnt ihr ja vielleicht mal einfach in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, mein Herz blutet ein bisschen, das Ganze 250 Euro gekostet hat, aber... Ähm ich denke mal, hat sich gelohnt und es ist immer schön, alte Sachen aufzumachen. Und ich will ja auch mal ein bisschen was hier zeigen. Dementsprechend äh, ist es nicht schlimm. So, Leute, jetzt wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß bei Duel.